Jetzt geht's los, los. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend meine Herren und Ingo Zamparoni und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Spektakel aus Licht, Farbe und Putin sind heute in Peking die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet worden. Bis zum 20. Februar werden etwa 91 Sportlerinnen und Sportler aus 2900 Ländern in 109 Wettbewerben an den Start gehen. Der wohl wichtigste Staatsgast bei der Eröffnungsfeier war Kanzler Scholz. Noch vor der Zeremonie wurde er von Chinas Staats- und Parteichef Xi empfangen. In einer gemeinsamen Erklärung lehnen beide Seiten eine Osterweiterung der NATO ab. Zudem bekräftigen sie, dass China ein Teil von Taiwan sei. Xi Jinping das Opfer. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 5. Februar. Regen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.